Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show und heute ist mal ein etwas ungewöhnlicheres Video und zwar, das haben wir schon so lange nicht mehr auf meinem Kanal gemacht und zwar etwas zu kochen, denn wir haben Hunger und deswegen habe ich meine Eltern überredet und wir machen heute Döner mit Papa zusammen. Ja. Und hier, wie man sehen kann, ist hier schon alles aufgestellt. Und ich zeige euch jetzt einfach, was man alles für einen Döner braucht. So, wir brauchen Dönerfleisch, dann eine Zwiebel, dann Gurken, Tomaten, Eisbergsalat und Brot. Soßen. Entweder solche Soßen, Tzatziki sich ein bisschen an wie japanisch entweder diese soße ketchup Mayo was auch immer hauptsache irgendeine soße die man mag erzählen wir mal bitte woher haben wir das ganze gemüse also wir haben alles aus dem bazar wir haben so ein gemüse obst bazar da kaufen wir immer gemüse obst ein honig also alles was da so für Essen ist, auch wie Fisch, kaufen wir alles ein und die schmecken einfach so gut, die Sachen und zum Beispiel wie die Gurke, die haben wir auch aus dem Wasser. Dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los, denn wir haben alle einen großen Hunger, ja? Ja. Dann zeig uns mal, wie macht man einen Dünner? Aber nicht alleine, sondern mit der Unterstützung von Papa. Sehr gut. So, dann wollen wir loslegen, ne? Ja. Du kannst schon, kann schon äh, Zwiebel äh, schneide ich nicht, weil da tun meine Augen immer weh. Immer schon Bratpfanne, okay. äh, Oh, ah. <lacht> <lacht> so, wir bereiten jetzt alles für den Döner vor. Und ich schneide hier Tomaten in Würfeln. Den Papa, der schneidet die Zwiebeln, wie man sehen kann. Die Zwiebel, nicht die Zwiebeln. Und wisst ihr, was ich voll komisch finde? In Deutschland habe ich nie Döner gegessen. Nie. Wenn da, ich habe nicht mal abgebissen. Wenn die Kommentare offen sind, könnt ihr mal gerne schreiben, mögt ihr eigentlich Döner oder eher nicht so. Ich spüre die Zwiebeln in meinen Augen. Ja, ich auch. Ja. Wir haben jetzt Gemüse geschnitten. Weißpixsalat, Tomaten, Gurken und Zwiebeln. Und jetzt geht es an das Fleisch. Medik! Soll ich alle drei aufmachen oder nur ich eine? Ich muss euch mal kurz eine kleine Story erzählen. Wir waren 2017, waren wir in Kroatien mit Micha. Und als wir nach Hause gefahren sind, sind wir bei unseren Freunden reingefahren. Wir sind zu Milena gefahren und da haben wir halt früher Morgen losgefahren und sind so abends gekommen. Und Micha, der schläft immer gerne ein, wenn eine lange Strecke ist. Und er ist dann eingeschlafen auf die Fahrt dahin, also zu Milena. Und dann, einmal könnt ihr raten, was wir gemacht haben. Nein, wir haben nicht Döner gemacht, sondern Burger. Und das hat der Papa. Der ist eingeschlafen und... Hat ihr ja nichts vom Bürger? Das war die story Ja! Also, wir haben vor die schöne Küche. Ja, dann machen wir eine kleine Rundtour. Also, das ist unser Flur. Da kommt man nämlich so rein. <lacht> <lacht> Also, man kommt hier rein, geht hier zu. Dann habe ich hier ein Badezimmer. Hier haben wir einen mysteriösen Kleiderschrank. Also, das ist kein Kleiderschrank, das ist so eine kleine Abstellkammer. Abstellkammer. Dann hier haben wir so eine kleine Abstellkommode. Das ist unsere schöne Küche, hier kommt Kaffeln jetzt. Und unser Kühlschrank? Und dann Hier haben wir eine Mikrowelle, einen Backofen, der sogar funktioniert. Unser Kühlschrank, das ist das Beste. So, <lacht> hier ist unser, unser Kühlschrank und der ist so cool. Hier kann man so Wasser reinfühlen. Und dann, erstens, hier haben wir noch so eine Tür und hier sind so. Sachen. So eine kleine Bar. Ja, so eine kleine. Bar. Und hier ist unser Spielpark. Und hier sind Eiswürfel. Das ist unser Ja, das ist unsere Küche und wir haben Wasserspender. Hier sehen wir einmal sehr viele Farben. Hier sehen wir einmal rot, hellblau, dunkelblau. Hier ist kalt. Hier ist normal und hier ist heiß. Da kommt Dampf raus. Und dann kann man trinken. Wir sind mit Fleisch anbraten fertig und jetzt machen wir weiter. Ich habe gerade eben das hier umgerührt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Salat so, sag ich mal dazu jetzt. Hier haben wir schon Brötchen geschnitten und Papa dreht hier zwei Stück an. Also zwei. Direkt für Mama und für mich. Au! Au! Oh, oh. Oh, oh. die Soße. Soße. Ja. Oh, oh. Oh, Soße, Oh, Ich werde aber auch Ketchup haben. Ja? Ist gut gemacht. So, jetzt hier Ketchup? Ach, Mach mal auf, Evelina, und tu mal Ketchup rein. Aber nie so viel. Mhm. Und als Abschluss möchte ich noch mal Soße bitte. Also ich glaube wir werden heute nicht finden. Nee. Ich nicht. Und, noch Und noch mal Soße. Das ist mein Dünner. Was sagt man? Dünner macht schöner? Ja. Das Gute ist, meine Eltern, die können sehr gut kochen auch viel kochen. Und dementsprechend bringen die mir auch viel bei. Hallo. Wir probieren jetzt unser Döner und bewerten von 1 bis 10. Und bei uns ist die Regel ehrliche Meinung. Das ist jetzt nicht Hast du drei? Tippen? Ich bin ja. bereit. Ich auch. Beide Plätze fertig und dann selbstgemachten Döner. Also, I like, I love. Also was sagst du zu deinem Döner? Also, 10 von 10. Ich bin gesund, so ein Oberleben. Er schmeckt einfach nur gesund. Weil er ja so viel besonderes Gemüse ist. Gemüse. Eigentlich ja schon. Also. Wenn ihr Döner mögt, isst Döner, weil Döner macht auch noch schöner. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr nicht schön seid. Ihr seid schön, aber ihr könnt trotzdem... Kaatsch. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann eine lasst einen Daumen nach oben. Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt mir vielleicht in die Kommentare mehr Videos Ideen Und vielleicht kommt als nächstes Video wieder als Mitmama. Ist sicher? Ja. Okay. Wir verabschieden uns, denn wir haben alle Bier und Tschüss! Tschüss.